Na, wie auch immer. Gucken wir uns noch mal ein zweites Mal um. Vielleicht haben wir irgendwas verpasst. Zum Beispiel hinter uns aktieren. Pokémon. Nein, hier ist natürlich nichts. Schade. Äh. Yo. Erstmal den Apfel da. Ja, ich weiß, du siehst den Apfel. Ich weiß, du siehst den Apfel. Okay interessante Physics sehr interessant die Äpfel saugen sich mit Wasser voll und dann äh, ab nach unten oh, ja ess oh hast Angst für Neon ich mag für Neon das gehört zu meinen ah okay nicht Lieblings Pokémon aber es gehört auf jeden Fall zu Pokémon die ich persönlich sehr sehr mag ich finde nur die Weiterentwicklung der hätten die in das Beta Design bleiben müssen weil das normale Design, was sie jetzt im Endeffekt benutzt haben, finde ich sehr enttäuschend, weil. Ich meine, ganz ehrlich, für Neon. In den Beta-Versionen, da hatte es Neonfarben. farben Das zum Namen. Und wie ich sie Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall, äh, Beta-Version fand ich besser. Ja. Das wollte ich nur gesagt haben. In diesem großen Wasserschule scheint ihr was zu verbinden. Äh, befinden. Ja, und wie schaue ich das nach? Keine Ahnung. Ach so, okay. Hm. Wir waren vorhin ein paar Mantags, die sehen wir aber gleich auch noch mal wieder, also kein Problem. So hier hinten kann man den Weg wechseln nach rechts, meine ich. Na hier kommen jetzt die links in die Mantags, hier rechts aber nichts mehr, oder? Hier halt ein Wingul. Ansonsten hier rechts auch nichts, oder? Ne, denke nicht. Fotografieren wir einfach noch mal ein paar Mantags würde ich vorschlagen. Oder das Weilort hier vorne. Oh nein, ich habe es wieder verpasst, ne? Jetzt habe ich das Weilort. Oh, das Auge! Ein Weihnacht-Auge! Immerhin etwas. Wir kuschen aber wirklich so an Weilot dran, ne? Bäm, Bäm, Bäm. Dass man unendlich Äpfel hat, finde ich lustig. Ich müsste eigentlich auch so ein Limit eigentlich einbauen. Was? geiler Popo komm zeig dich noch mal von der anderen Seite okay, ich habe jetzt aber hier nicht verpassen dass ich gleich rüber wechseln kann auf die andere Seite hier rechts meine ich war das guck mal die kontaktieren sich die reden ein bisschen sind glücklich alle ja ist doch echt nett du bist auch nett oder? bist du nett? tanzt du für mich? nein, das ist langweilig, lass mich in Ruhe oh, hier will ich wirklich gerne mal hin das sage ich sonst nie. Aber bei dieser, bei dieser Grafik, ich kann das Meer schon riechen. Hä? Wo kann ich denn jetzt ab? ab uh -huh. Weg wechseln? Wo ging das? Hier? Hä? Man könnte doch irgendwo hin. Jetzt! Jetzt hat's geklappt. Meine ich. Doch? Nicht? Abka. Was? Der hat einen Kuhframm im Maul! Ja, aber jetzt fahren wir irgendwie immer noch gleich? Ich bin verwirrt, fahren wir jetzt gleich oder nicht? Ah, ich bin Apfel viel platziert. Mist. Die ja, Wohnung ist gleich vorbei. Hä? Aber wir sind doch jetzt am gleichen Ort oder nicht? Doch, oder fahren wir jetzt woanders lang? Nee. Äh, voll seltsam hat es irgendwie gar nichts gebracht. Oder habe ich verkackt? Habe ich verkackt? Oder ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, dass wir uns jetzt noch, noch mal kurz die Bilder anschauen. Und ähm, falls man da doch lang kann, dann blende ich das nochmal kurz ein. Ansonsten sollte das hier gewesen sein. Falls ich das irgendwie doch nicht irgendwie anders hinbekomme, dann gibt es da irgendwie keinen anderen Weg. Zumindest habe ich jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass ich da irgendwas anders hätte machen können. Warum oh, ich so schlechte Bilder von Taido? Gott. Ach, wow. Alles hier komplett kacke. Aber hier habe ich noch ein anderes Bild. Hier. Oh, guck mal, das ist auch drei Sterne wert hier alles. Komm, da ist es doch glücklich, das tags Da ist es doch glücklich. Verdammt, warum habe ich mir nicht die Bilder angeschaut? Oder habe ich das? Ne, habe ich nicht. Nein. Voll enttäuschend. Das macht mich schon ein bisschen sad. Krei, krei. Da, krei. Ja, aber es gibt da auch nicht alle Pokémon. Also, ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Also wenn ich schätzen müsste, würde ich einfach mal vermuten, um die 200 oder so. Obwohl, das könnte auch schon ein bisschen zu viel sein für dieses Spiel. Ich, ich weiß es nicht. Ja, das mag ich mehr. Hat doch 1000 Punkte mehr. Verständlich. Guck mal, das ist, wenn man beide zusammenfügt, hat man noch ein ganzes weilot Let's go. Ja. Oh Gott, die Folge wird das schon ein bisschen länger als gewa erwartet. Ja. Auf jeden Fall erstmal Level 2 erreichen. Gucken, ob wir irgendwas freischalten. Und, äh, ja. Alright. Übrigens, es gibt Neuigkeiten. Cool. Lass uns die doch mal gleich mal anschauen. Aber erstmal... Erstmal hier... die ganzen Bilder begutachten. Im Foto Plus. Sache denke ich nie. War schon ziemlich enttäuschend nein, wollen wir nicht speichern. Äh Mantags dieses Mantagsbild, bild da haben sie sich alle gefreut. Yay! Das war auch toll. Ja. Ähm Moment, kann ich ja. Ich glaube, ich verändere sogar ein bisschen das Bild, weil ich möchte, dass man hier an der Seite des Pokémon so ein bisschen sieht. Also so ungefähr. Ja, so könnte man es speichern. Ja. Okay, perfekt. Dun dun dun dun dun dun dun. Was er uns jetzt wohl noch mitteilen möchte, am Ende der Folge. Das ist das Mysterium. Oh, hi. Professor. Professor, sind alle versammelt? Danke, Rita, dann wollen wir mal. Ich habe einen neuen Teleportierpunkt entdeckt, aber... Juhu, sag uns wo. Er befindet sich am Meeresgrund. Awesome. Abgefahren. Aber das neo One wurde nicht fürs Tauchen gemacht. Oh nein. Deswegen habe ich es umgebaut, damit ihr euch auch unter Wasser begeben könnt erschrecken erschreckt uns auch nicht so. Wow, ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Macht euch bereit, der Meeresgrund wartet. Wir begeben uns unter Wasser. Das wird interessant. Ja. Das glaube ich auch. Neues Gebiet verfügbar. Okay, dann habe ich das mit dem Riff falsch verstanden. Aber hier können wir dann wirklich unter Wasser? Willkommen zurück zu New Pokémon Snap! Ein neues Gebiet verfügbar und zwar ist es das Lentil, der Lentil Meeresgrund Ja, das Ganze hier ist ja Lentil Also das hier gehört anscheinend nicht mehr zu Kopia, ist nur benachbart. Das hier ist allgemein der Meeresgrund von Lentil und den schaltet man frei, wenn man das hier durchmacht. Und das schaltet man frei, wenn man das hier durchmacht. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, was es hier für Pokémon gibt. ich dachte in der letzten Folge erstmal, das Riff wäre irgendwie so, weiß ich nicht, so eine kleine Unterwasserumgebung, dass man da so ein bisschen hin und wieder mal so nach unten und nach oben geht. Aber nein, ich schätze mal, das hier wird genau das sein, was ich gedacht habe. Und deshalb gehen wir da jetzt hin, weil wir sowieso keine andere Wahl haben und was Neues sehen wollen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was es hier zu erwarten gibt. Eigentlich müsste es ja auch noch äh, so eine Blume zu fotografieren geben, weil wir müssen ja jetzt endlich auch mal die ganzen Lumina-Kugeln irgendwie bekommen. Weil irgendwie ta tauchen keine neuen äh, Lumina-Phänomen-Pokémon auf. Ja. Oh, was? Wir fangen direkt unter Wasser an, okay? Bleiben wir die ganze Zeit unter Wasser oder wie sieht's aus? Moment, sind wir direkt... Nee, okay, nur sind also, ja... Okay, nee. Ist egal. war gerade ein bisschen verwirrt. Willst du den Opfel? Ja, willst du den Opfel? Ja, hol ihn dir. Ja, hol ihn dir. Nö. Doch. Aber ihr reagiert nicht drauf. Alles klar. Hallo, son Hey. Wir mich nicht. Hey. Okay. Hm. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht ganz so gut bin in dem Spiel. Ähm. Um, was gibt's hier? Hier? Aha, gibt's Pokémon, die versteckt im Seetang leben? Ja, einfach weil ich äh, keine so guten Fotos hinbekomme. In letzter Zeit. Ich weiß nicht wieso. Das ist übrigens Lumineon. Das, was ich meinte. Das ist Pokémon. Warum ignoriert es mich? Hallo, wo oh, ist irgendwo was? Äh, hier, was ist denn hier? Eine Kristallblume, sie leuchtet rosa, sollten wir die fotografieren? Das sieht man nicht so gut von hier. Aber von hier, viel besser, jetzt kann ich die Blume aber nicht fotografieren. Oha, ey, geh mal weg da. Hau mal ab. Das wäre so ein cooles Bild gewesen. Ich auch, immer andere Tasten. Okay, jetzt geht's weg, jetzt kann ich die... Ja, jetzt habe ich sie glaube ich foto Hi. Fotografiert. Okay, bisher finde ich diesen Ort oh, tatsächlich eher langweilig. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ich meine ja, schön, wir sind halt unter dem Riff jetzt gefühlt, aber. Oh, ein Walmer, das mit einem Octillery redet. Oh, oh Gott. Ich frag mich, nach was seinen Mundgeruch gestunken hat. <lacht> Dass er sofort da abhaut. Oder einfach angeschrien. Ey, was soll das? Keine Ahnung. So geht man doch nicht mit Remoreiz um, so. was ist los mit dir? Dachte er sich. Baktillerie denkt sich so, lass mich in Ruhe. Ich zieh meine Kinder auf, wie ich will. Hallöchen. reh mich nicht. Perfekt. Geil. Wir sinken jetzt wirklich? Ob das so eine gute Idee ist? Naja. Wir steuern ja nicht. Das ist ja Erde, Professor, der uns steuert, ne? Donnerstag Octillery. Überlegt, uns. Ja, der ist verstört. <lacht> uh, Baldorfisch. Hey, oh, das ist ein cooles Bild. Das bläst sich jetzt einfach auf. Oh, LOL Es hat sich aufgeblasen, als ich es dann abgeschmissen habe Abgesch Ja, mit einem Apfel <lacht> Da geht es einfach in die Luft gefühlt Pff. Oh, Tentoxa Ganz ehrlich, ich bin mal Das ist das einzige Mal in Pokémon-Spiel, dass ich froh bin, einen Tentoxa zu sehen Oh, es leuchtet, wenn es irgendwas erspäht. Nicht schlecht. Oh, es dreht sich im Kreis. Wegen der Musik. Cool. Also noch Tintoxer. Ganz viele von euch fliegenden Untertassen. Alles klar. Hinter uns ist nichts oder so. Hier oder so. Ne, gar nichts. Schade. Ich fehlt so ein bisschen das Lebendige. Ich weiß nicht. Yo. Ey. Bam. Hast nichts zu sagen dazu. Nein? Aber kannst sich doch mal spin? You spin me right round. Und jetzt gehen wir wieder an die Oberfläche. Wow, oh, das sieht voll schön aus. Gehen wir jetzt an die Oberfläche oder nicht? Wir sind verwirrt. Hölle, was ist dieses Ziel? Oder wann Montags? Jetzt habe ich ja alles gar nicht gesehen. Hm. Also, ich bin irgendwie ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von diesem Gewöhn. Ich habe wirklich mehr erwartet, weil das war schon irgendwie wenig. Oh, stimmt, habe ich die Folge eigentlich begrüßt? Das wollte ich gar nicht. Ich müsste eigentlich schon wissen, dass ich die Folge hatte. Warum habe ich dann gegrüßt? Ich weiß es nicht. Äh, ja, <lacht> genau, ja. Ich weiß auch okay, wie lange die Folge sein muss. Naja, egal. Libiskus Carpador. Für Neon. Ja, manchmal ist einfach so übrig hier, ja. weil die mir nicht so interessant wirken, für ein Foto. Hm. Warum war das hier zwei? War schon mal nicht wahrscheinlich wegen dem Blick. Dann nehmen wir das, wie so eine Schlafmütze. Drei Sterne! Warum war das hier jetzt? Drei Sterne? Oder das? Äh, muss ich nicht verstehen. Vor allem zu diesem Bilder gesagt: Boah, klasse! Ein Stern. Ja, okay. Dann, äh. Ne? Nehmen wir halt. Was anderes. Sorry, ich musste gerade ganz kurz was testen. Ähm, ja, nehmen wir was anderes das da sieht man zumindest noch seine augen das ist ein weimar bild deshalb zoome ich auf weimar und bei oktillerie okay warum kann ich zweimal das gleiche bild benutzen das ist voll das coole bild Ich das Kristallblume, die brauchen wir. Deshalb nehmen wir die mit. Und ich habe keine Ahnung, was ich da fotografiert habe. Aber ist ja auch nicht wichtig. Ne? Dann wollen wir doch mal sehen ein Lipscus. Äh, New Discovery. Nice work. Äh, das mit punkte bringt dann nämlich das. Immer das, was mir Punkte bringt, wenn ich mich nicht entscheiden kann. I guess. nominieren ist ein tolles Pokémon. Es könnte zwar besser sein, als es jetzt ist, aber es ist trotzdem toll, finde ich. Tentoxa. Wir haben nicht mal einen Tentara gesehen. Aber okay, dann gibt es hier wohl einen Tentoxa für uns. Und Valma. Was ein Oxillary anschreit. Warum auch immer. Beziehungsprobleme. Keine Ahnung. Tohido. Und Baldorfisch! Mit einem richtig coolen Bild. Und eine Kristallblume. Komm schon, also nach dieser Fahrt müssen wir doch jetzt wirklich mal was freigeschaltet haben. Lumina-Pokémon, irgendwas. Wir haben die Blume. Was, was, was wollen wir mehr? Oh, Level 2. Das wollen wir mehr. Ja. Stimmt schon. Also einen neuen Forschungslevel erhalten. Äh. Halte deine Augen nach den kleinen Veränderungen offen. Ja, okay, das war nichts Neues. Angehender Detektiv. Typ Gift. Rosa Kristallblume. Dieses Foto ist fantastisch. Ich lade es gleich hoch, damit alles sehen können. Ich finde auch, dass es das fantastisch ist, mein Freund. Okay, der Upload ist fertig. Vergiss nicht, dass du auch deine Lieblingsfotos hochladen kannst. Übrigens, da nun die Daten zu dieser Kristallblume vorliegen, habe ich etwas zu berichten. Du darfst gespannt sein. Ja, die Kugeln wahrscheinlich. Aber dann wird sich wahrscheinlich wieder nichts ändern und müssen alle noch nochmal mit den Kugeln untersuchen, weil... ...der Professor so sagt. Wie war das kein gutes Foto? Das war doch voll niedlich, wie es da einfach schläft. Wow, das ist schon ein bisschen enttäuschend. Oder, wo war das andere Wild? Ja gut, welches davon ist jetzt besser, ne? Das jetzt mehr Silberpunkte. Immer am Streiche spielen. Oh, die haben sch Was? Der hat ihn geprankt? It's just a prank, Bro! Das ist ja Das hier ist doch Thumbnail-Potenzial, oder? Was meint ihr, Freunde? Ich denke schon. So, Hido wer das erste Mal ein Selfie macht. Aber das Baldorf fisch bild ist auch cool. Ja, und ansonsten... Ansonsten nichts. Der Rest ist sonst nur okay. Gut, zum barsch Camp. Ja, dann wird es uns wieder voll labern. Lumi der kugeln Boah, cool! Ich bin kein Fan von den Dingern. Ich mag sie einfach nicht. Keine Ahnung. Kann sich wirklich erklären ich konnte endlich lumina Kugel entwickeln, die im kopia archipel eingesetzt werden können es lohnt sich also noch mal am strand und beim riff vorbeizuschauen oh, social media experte das online 100 was echt ich bin so fame rosa lumina kugel apfelmedaille rosa lumina kugel was? Das muss ich mal anschauen. Als ob ich so fame bin. Das muss ich sehen. Was? Online-Profil. Äh. 100. Okay, lass mal sehen. Welche Fotos kamen denn gut an? 15. 4. Okay. 7. 7. 7. <lacht> 4. Na, irgendwie kam ich ja doch nicht so gut an. Hä, wie kann das direkt 10... Ja, aber insgesamt sind das trotzdem auch keine 100. Hä? Seltsam. Damit haben jetzt hier neue Bilder. Eigentlich schon cool, ich mag hier diese rosa Kugel und diese rosa Pflanze. Orange... Eiskristallblume. Nice, Moment, haben wir denn alle Kristallblumen? Es sieht, es sieht schon so aus, ne? Also wir jetzt wirklich nur, dass wir nochmal alle Orte ein, mindestens einmal machen. Und mindestens einmal so einen Ball werfen. Das ist einfach der Beste. Irgendwann muss ich dir mal seine Fotobände zeigen. Ja, okay. Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir alles nochmal genau andersrum. Das heißt, wir werden das hier machen, dann das und dann das und dann das. Problem ist da nur, dass es... Moment, was? Das hier kann man in der Nacht bekommen? Okay, keine Ahnung wie, aber das geht anscheinend in der Nacht. Hoffentlich muss ich nicht in der Nacht freischalten unbedingt. Und hier genauso. Und hier haben wir schon Nacht. Ja, komm, ich laber zu viel. Gehen wir einfach nochmal rein. Auch wenn sich hier wahrscheinlich nichts geändert hat auf Level 2. Aber wir haben nichts besseres mehr zu tun. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt, den ich hätte zu diesem Spiel dass man immer wieder in die gleichen Level rein muss. 20 Mal gefühlt, damit du irgendwie einen kleinen Story-Fortschritt hast. Okay, hier ist ein Per das richtig Düsenantrieb hat. Hallo, Kapador? Existierst du noch? Und du? Okay. Äh, interessant, ich wusste gar nicht, dass Pelipe sowas machen hier, auch, äh, interessant zu wissen, hm, hier könnte man noch lang, so einen neuen Weg, und dann hier hoch, und dann so nach drüben, ne, da gibt es leider nichts, oder hier, was bist du denn, ein Wili. oh, jetzt sehe ich es auch, Oh, das versteckt sich ja voll gut hier. Hallo. Ja, ich war das. Genau, ich war das. Jetzt verfolgst du mich, ne? Cooler Tanz. Geil. Cool. Noch ein Wheelie. Willst du auch mal tanzen hier? Ich habe jetzt schon noch 46 Bilder übrig, weil ich die ganzen Willis hier fotografiere. Aber ganz ehrlich, für mich ist Willi einfach das Digimon für die ganzen Pokémon. Nicht, dass ich Willi nicht mögen würde oder so. Es ist halt einfach im ein Design her wie ein Digimon, finde ich. Okay. Interessante Bewegungen, die es macht, wenn es irgendwas gephrasen hat. Oh, aber jetzt ist hier ein Goofer statt dieser Streit mit den beiden oder oder kommt das noch? Hier ist ein Warte, aber die beiden. <lacht> Ey, Weimar ist ja voll der Mobber, Voll der Prank äh, King, Alter. King of Pranks! Aber Weimar Edition. <lacht> Ja, solche Geräusche macht er. Ja, wir haben es verstanden, weil Wir was macht, macht solche Geräusche. Baldorfisch, Kleiner Fisch. Hey! Hallo! Okay, das, <lacht> das ist Afka. Das ist Afka. Lassen wir einfach mal in Ruhe. Oder passiert jetzt da was? Nee. Glaube nicht. Wann haben wir denn da? Wummer! Ey, yo, guck mich mal an! Guck mich an! Ja, ich weiß, du bemerkst mich. Ey, haut ab! Hey! Was soll das? Komm wieder! Zwei Wummer! Oh, jetzt guckt er mich an. Oh, die schießen sich ab! Oha, die schießen sich einfach ab, wie so eine Wasserpistole, boah, ist das cool, ey, ey, ey, wo bist du, Hey, ich sehe dich nicht mehr, und das extra, das ist gemein, kein Wummer, oh, Hallöchen, raucht ihr da gerade, Wasser? Die rauchen gerade das ganze. Äh, die ganzen Korallen, damit die Pokémon unter Wasser kein Zuhause mehr haben. Versteh schon. Dann soll die das mal machen. Du. Hallo, Carpador. Was verirrst du dich denn hier? Gibt's hier irgendwas für dich zu tun? Suchst du deinen Vater, Garados? Aber ob du den jemals finden wirst? Das bleibt wohl ein Mysterium. Hi. Na. Na. Okay, hier ist glaube ich das Ziel, ne? Ja, hier ist das Ziel. Hier sieht man es. Hier ist das Ziel. Hier sind ganz viele Mantags. Die sie hier Okay. Zumindest habe ich noch ein bisschen Mantags fotografiert. Alles klar die Folge jetzt schon fast vorbei ist. Uff. Gott. Vor allem, ich mache Folgen ungefähr 30 Minuten immer und ich, so eine Frontfahrt geht insgesamt mit dem Professor alles um 10 Minuten. Oder so. Mhm. Garp. Das war zwei Sterne, okay. Das ist so ein cooles Bild. Das genauso. Hm. Hm, hm. Ja, ich weiß nicht. Entweder das hier. Oder das hier. Hier ist halt so rangezoomt und hier halt nicht. Nehme ich mal das. Ja, okay. Hier sind da halt ganz normale Mantags, ne? Baldorfisch ist halt ein Baldorfisch. Wummer. Warum das auch immer zwei Sterne ist? Keine Ahnung. Warum die alle hier keine zwei Sterne sind, wo die sich abschießen? Ist ja. Ist ja einfach Bullshit. Und warum ist das zwei Sterne? Warum? Warum? It makes no sense. Uh, okay. Muss man es halt akzeptieren. Uff, oh, das hat nicht mehr gezählt. Schade. Du, du, du, dum, dum, dum, dum, dum. Wir werden auf jeden Fall nächste Folge versuchen, die ganzen Lumina-Kugeln abzuschließen. Ich hatte letztes Mal, als ich das machen musste, mit Lumina-Kugeln zwei Folgen gebraucht. Mal gucken, ob wir es in der nächsten Folge in nur einer einzigen Folge fertig kriegen. Wäre schon cool, würde es hier schneller vorangehen. Ich nehme schon immer 30 Minuten für eine Folge auf. Also, mehr muss da jetzt halt auch nicht sein. Keine Lust auf 40 Minuten folgenmäßig zu sein. Naja.. Äh, ja, keine Ahnung. wir mal einfach das, wie auch immer. Ist das gleiche Bild, actually. So, schön, dass sich mein Fototag so langsam füllt. Aufstrebendes Talent. Typ Pflanze. Fotoraben 9. Aber wo kann man die Rahmen denn benutzen? Fotorahmen? Oh, vielleicht wenn man äh, im Foto Plus Fotos bearbeitet? Maybe? Das müssten wir eigentlich auch mal machen. Ne? Eigentlich müssten wir das auch mal machen. Ich glaube, ich lasse die Folge ein bisschen kürzer, damit ich äh, die nächste Folge länger machen kann. So, müssen wir mal gucken. Hier das Bild mit Wiggly Kann ich da Unschärfe ran machen, weil es blendet so ein bisschen mit ein. Macht das Sinn, die Unschärfe? hm Vielleicht. Ja, ist ein bisschen too much, oder? Fokusbereich. Ja, wie ist denn der Fokusbereich? Ich probiere jetzt nur noch ein bisschen aus hier, also so viel mache ich jetzt auch nicht mehr in der Folge. Äh. Ja. Genau. Das ist auch gut. So. Ja, die zweite Runde war irgendwie ein bisschen langweiliger. Aber das war mal zumindest lustig. Okay. Äh. Ist vielleicht ein bisschen zu, zu langweilig zum zuschauen, deshalb, damit es nicht zu langweilig ist, beenden wir es einfach direkt. Ich weiß gar nicht, äh, wie lange diese eine Fahrt war, beim Riff. Ähm, ja, aber bestimmt wird die Folge gut ge lang genug sein. Ist auf Volker oben? Hier gibt es bestimmt viel zu entdecken, will er mich veräppeln? Oh Volker, da ist hier oben! Ach wahrscheinlich mit den Kugeln. Ach stimmt, mit den Kugeln, meint er wahrscheinlich. Ja, komm, das machen wir für die nächste Folge. Also die beiden und die beiden hier machen wir für die nächste Folge. Hoffentlich müssen wir hier keine Nächte freischalten, sonst äh, könnte das auf zwei Folgen sie verlängern. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir erstmal auf und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, Lumina Kugeln auf Pokémon schmeißen, damit sie irgendwelche Faxen machen. Ich weiß es selber nicht. Hoffentlich... Kommt da irgendwie noch ein cooles fünftes Gebiet und das ist dann irgendwie heftig. Keine Ahnung. Werden wir die Folge? Ich verlänger das einzelne nur unnötig. Bye.